Das Buch Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran von Eric Emmanuel Schmidt ist ein Thema, das oft beim Französischen Abitur behandelt wird. Zum Beispiel beim mündlichen Abitur habt ihr zuerst die Gedanken auf Deutsch. Diese Gedanken wollt ihr dann in Französisch wiedergeben und in diesem Video möchte ich euch helfen, eure Sätze, die ihr im Deutschen formuliert, fehlerfrei ins Französische zu übersetzen. Bevor ich hier weitermache, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, denn das gibt mir die Motivation, weiterzumachen und um weitere Videos zu veröffentlichen. Los geht's! Et c'est parti! Ich habe euch nun fünf Sätze vorbereitet, die wir Schritt für Schritt ins Französische übersetzen werden. Phrase Nr. 1 Momo war auf der Suche nach der Zuneigung, die ihm zu Hause fehlte. Also welche Zeit nehmen wir zuerst? Wir wissen, es ist jetzt die Vergangenheit. Nehmen wir das Passé-Composé oder das Imparfait. Wir haben hier keinen Hinweis auf das Passé-Composé. Es ist keine neu einsetzende Handlung, es ist äh, keine einmalige Handlung, es ist keine plötzliche Handlung. Also nehmen wir das Imperfait, also das Imparfait von Être. Dann sagen wir Momo était schon mal auf der Suche sein nach etwas Heißt auf Französisch Être à la recherche de quelque chose Und jetzt haben wir die Zuneigung Das ist auf Französisch L'affection Momo était à la recherche de l'affection so, jetzt fehlt uns der zweite Teil des Satzes, die ihm zu Hause fehlte. Wir haben hier dann einen Relativsatz, der anfängt mit entweder KÖ oder KI. KI ist das Subjekt des Relativsatzes und KÖ das Objekt. Haben wir hier ein Subjekt oder ein Objekt? Ähm, Im Deutschen die ihm zu Hause fehlte. Man könnte auch sagen, welche ihm zu Hause fehlte. Was fehlt ihm? Also haben wir hier ein Subjekt. Wer oder was? Also ein Subjekt. Das heißt, wir nehmen dann qui. Qui jetzt fehlen heißt auf Französisch manque. Also jemandem fehlen heißt auf Französisch manque à quelqu'un. Dieses ihm hier, das ersetzt Momo. Wie geben wir das in Französisch wieder? Wir machen das zuerst mit Momo. Ähm, qui manque à Momo? Dieses à Momo, also wir setzen Momo durch äh, ein Pronomen, dann heißt es à il. Aber das dürfen wir im Französischen nicht so lassen. Wenn à, wenn die Präposition à auf il trifft, dann ergibt das lui. Ja? Und wo kommt dieses lui jetzt hin? Im Satz? Immer vor dem konjugierten Verb. Also sagen wir, qui lui manquait. Und zu Hause, à la maison. Ja? Also das heißt, qui lui manquait, der zweite Teil des Satzes, heißt, qui lui manquait, à la maison. Ja? Ich wiederhole den ganzen Satz. Zuerst auf Deutsch, Momo war auf der Suche nach der Zuneigung, die ihm zu Hause fehlte. Jetzt auf Französisch, Momo était à la recherche de l'affection qui lui manquait à la maison. Ok? Zweiter Satz. Von Anfang an hat der Lebensmittelhändler Momo wohlwollend behandelt. Von Anfang an heißt auf Französisch Depuis le début. Ja, der Anfang, das ist le début auf Französisch. Der Lebensmittelhändler auf Französisch L'épicier. Welche Zeit nehmen wir Imparfait oder Passé-Composé? Wir haben wieder hier eine Vergangenheit. Wir haben hier keine Hinweise auf das Imparfait. Es ist keine Wiederholung, es ist keine Gewohnheit. Also nehmen wir das Passé-Composé. Nun müssen wir das Verb Behandeln nehmen auf Französisch. Das heißt, Behandeln heißt auf Französisch traiter. Ja, traiter, jemanden behandeln. Und traité ist ein ganz normales Verb auf ER, das heißt, das bildet sein passé composé auf ö Accent aigu ja? Und jetzt die Frage, die sich stellt, ist, konjugieren wir Traité mit AVOIR oder ÊTRE? Also TRETE ist kein Häuschenverb. ja? Es gehört nicht zu diesen Verben wie "aller", ARRIVER, DEMEURER, DESCENDU, DEVENU und so weiter. Wenn ihr übrigens diese Verben sehen wollt, also diese Häuschenverben, wenn ihr sie wiederholen wollt, ihr habt dann einen Link in der Beschreibung. Also, traité wird nicht mit être gebildet, weil es kein Häuschenverb ist. Also, wir konjugieren wir traité mit avoir, im passé composé. Alors, depuis le début, l'épicier a. Traité Momo, jetzt vol heißt auf Französisch, avec bienveillance. Je répète, von Anfang an hat der Lebensmittelhändler mittelhändler Momo vol behandelt. Depuis le début, l'épicier a traité Momo avec bienveillance. Der Vater von Momo interessierte sich nicht wirklich für ihn. Sich für jemanden interessieren auf Französisch, heißt s'intéresser à a quelqu'un. Nicht s'intéresser pour quelqu'un, sondern s'intéresser à quelqu'un. Also, der Vater von Momo, das heißt le père de Momo. Jetzt nehmen wir das imperfait, weil wir keinen Hinweis auf das Passé-Composé haben. Also, le père de Momo ne s'interessez pas à lui, würden wir es mal sagen, ohne das wirklich. Nun, wo kommt das wirklich hin? wirklich heißt vraiment auf französisch es ist ein Adverb und die meisten Adverbien stehen nach dem konjugierten verb in französisch oder wenn wir eine verneinung haben nach dem verneinungswort pas also hier le père de Momo ne s'intéressait pas vraiment à lui okay je répète der Vater von Momo interessierte sich nicht wirklich für ihn. Le Père de Momo ne s'interessait pas vraiment à lui. Monsieur Ibrahim und Momo haben eine Reise unternommen, um die Region des Croissant d'Or zu entdecken. Ich habe jetzt ähm, das Croissant d'Or nicht übersetzt, das heißt auf Deutsch der Goldene Halbmond, aber ich lasse es einfach so. So, ähm, wir können schon mal anfangen. Monsieur Ibrahim et Momo. Jetzt, welche Zeit nehmen wir? Passé-Composé, natürlich. Es ist ein einmaliges Ereignis. Deswegen nehmen wir das Passé-Composé. Reise Reiseunternehmen heißt auf Französisch. Entreprendre, un voyage. Ja? Und das Verb entreprendre wird genauso wie das Verb prendre konjugiert. Das heißt, das Partizip passé von entreprendre ist entrepris. Also nicht sagen entreprendu, nein. Okay? Also, wir konjugieren mit avoir natürlich, weil entreprendre kein Häuschenverb ist. Monsieur Ibrahim et Momo ont entrepris un voyage, jetzt, um die region des Croissants d'Or, zu entdecken. Dieses um heisst jetzt pour au français. Je en français. « Und nach dem pour kommt ein Infinitif in diesem Satz. Yeah? Entdecken, découvrir. Alors, Monsieur Ibrahim et Momo ont entrepris un voyage pour découvrir la région du Croissant d'Or. Ja. Es heißt, le Croissant d'Or, genau, die Region vom Croissant d'Or wollte ich übersetzen. Ja. das ist der Sinn. Wir nehmen dann de, la Region de le Croissant d'Or, aber de lo gibt es ja nicht auf Französisch, das verschmilzt zu du, deswegen sagen wir la Region du Croissant d'Or. Ich wiederhole, den ganzen Satz auf Deutsch und auf Französisch. Monsieur Ibrahim und Momo haben eine Reise unternommen um die Region des Croissant d'Or zu entdecken. Monsieur Ibrahim und Momo ont entrepris un Voyage pour découvrir la Region du Croissant d'Or. Der Lebensmittelhändler stammte aus dieser Region. Stammen aus, heißt auf Französisch, venir de Ou d'un schöner. Être originaire de. Alors, ça vient. L'épicier. Jetzt nehmen wir das Imperfekt, weil wir keinen Hinweis auf Passé Composé hier haben. L'épicier venait de cette région. Ou l'épicier était originaire de cette région. Region ist weiblich auf Französisch. La Région. Deswegen nehmen wir den Demonstrativbegleiter CET, also C-E-Doppel-T-E, Ja, CET Région. So, das war's dann für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war sehr hilfreich für euch. Wenn es so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und wenn ihr das Video teilt und euch abonniert, dann sage ich bis bald für ein neues Video. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous. Mua.